Schon entdeckt. Hinter mir ist der Eiffelturm zu sehen. Ja, richtig. Ich bin gerade im Urlaub in Paris. In meinem Urlaub laufe ich immer besonders viel, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Ich kann auf diese Art einfach am besten hinschauen, erleben, entdecken. Entdecken, das ist laut Meyers Konversationslexikon Auffinden, was schon vorhanden ist, mir aber bislang unbekannt war. Der Eiffelturm zum Beispiel. Oder die Tatsache, dass die Freiheitsstatue auch in Paris steht. Wenn ich etwas entdecke, dann bekomme ich meistens ein bisschen Herzklopfen. Und ich werde noch neugieriger auf das Gefundene. Ich will noch mehr dazu wissen. Zu Hause habe ich ein Buch übers Pilgern, das heißt Sich fremd gehen. Was soll man auch machen, wenn man mehr über sich selbst wissen möchte? Sich selbst entdecken, das ist gar nicht so einfach. Auffinden, was schon vorhanden ist, mir aber bislang unbekannt war. Da hilft es, sich selbst ins Unbekannte zu führen in ein Land mit einer anderen Sprache, in eine neue Situation, vielleicht auch in die Begegnung mit einem biblischen Text. Und dann hinschauen und erleben, was das mit mir macht. Am besten auch mit ein bisschen Herzklopfen und Neugierden. Und mit Gott selbst ist es auch nicht anders. Er, sie kann auch immer neu entdeckt werden. Das Thema Entdeckungen passt zum Sommermonat August, haben wir uns im Team der Zahnputzkräfte überlegt. Und deshalb werden den ganzen Monat über alle Andachten unter diesem Motto stehen. Entdeckungen. Ich bin schon gespannt, was wir alle so draus machen und was das wiederum mit mir macht. Dich, Sie, möchte ich herzlich einladen auf diese Reise mit uns. Und über Reaktionen und Feedback zum Beispiel unten in den Kommentaren, freuen wir uns sehr. Na dann, bon voyage.